Hallo, ich bin Sabrina und ich zeige dir heute ein den Malerberuf. Tapezieren, ein du tapieren, das mache ich sehr gerne. Auch so türen, Räume, Fenster streichen, da muss man sich einfach konzentrieren und schön vorsichtig. Bunte Wand streichen ist auch ganz schön. Und auch zwischendurch einfach mal eine Wohnung weise dass, dass man das auch wieder mal gemacht hat. <lacht> Den Malerberuf empfehle ich all denen, die in der Schule ruhig hocken, können, die immer etwas Kreatives sind. machen, etwas mit den Händen zu arbeiten. Ja, am Abend ist man dann zwar fix und fertig, aber es hat mega Spaß gemacht. Es ist auch wirklich sehr vielseitig und das ist das, was auch mega interessant ist. Es gibt auch solche Zeiten, wo man wirklich jeden Tag an einem anderen Ort ist und das finde ich mega leise.